Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Vor knapp einem Jahr bin ich losgezogen durch die Fahrradgeschäfte, um mir ein E-Bike zu kaufen, ein Pedilec. Und bei mir ist es dann das KTM Cento 11 Plus, Modelljahr 2021 geworden. Und jetzt nach knapp einem Jahr, gut 2000 Kilometer, so ziemlich genau 2150, möchte ich euch einmal meine Erfahrung damit berichten. Für die Ungeduldigen, ja, ich würde es mir noch mal wieder kaufen. Aber es gibt auch Sachen, die nicht so toll sind an dem Rad und die möchte ich auch nicht verschweigen. Was ich im Einzelnen zu berichten habe, dazu gleich mehr nach dem Intro. Die Fahrradbezeichnung KTM Cento 11 Plus hat natürlich eine Bedeutung. Und im Einzelnen setze sich das zusammen einmal aus der Firma. KTM ist eine österreichische Firma. Dann Cento, ähm, wenn man es aus dem Italienischen übersetzen würde, würde es 100 heißen. Äh, weiß ich nicht, ob das so gedacht ist von KTM, weil der Rahmen, das ist der Makina-Rahmen. Und äh, Makina aus dem Italienischen übersetzt heißt auf Deutsch, es schleift. Weiß ich nicht, ob man Fahrrad, Fahrradrahmen, ähm, dass er äh, es schleift, ähm, übersetzen möchte oder äh, soll das heißen, der ist geschliffen, ich habe keine Ahnung, was der Künstler uns damit sagen will, also die Firma KTM, jedenfalls ich denke mal, soll vielleicht auch 100 heißen, soll schön klingen, keine Ahnung, das 11 bezieht sich auf die Schaltung, es ist eine 11-Gang-Kettenschaltung und das Plus bezieht sich auf den Akku, dass der halt ein bisschen leistungsfähiger ist, in diesem Fall der 625 Wattstunden Akku von Bosch. Ob das schön gelöst finde ich, dass der Akku sich hier im Rahmen verbindet. Ich kann ihn natürlich rausnehmen. Das ist auch gar nicht so ein großes Problem, außer dass ich in die Hocke muss, ihn wieder reinzukriegen. Das ist allerdings wirklich manchmal ein Nachteil an dem Rad. Das ist wirklich manchmal ein bisschen tricky. Ich gucke mal, wie es jetzt ist. Wahrscheinlich Vorführeffekt und kein Problem. Wir schauen mal, erstmal den richtigen Schlüssel finden. Die Klappe hier kann ich auch noch, also so ein Drehverschluss auch so öffnen, das ist nicht abgeschlossen. Wenn ich ihn entnehmen will, muss ich halt einmal hier entriegeln kann ich ihn hier rausnehmen. Er fährt mir auch nicht direkt entgegen, hier ist nur so keine Nase. Das ist alles so weit so gut. Dann kann ich den Akku mit ins Haus nehmen. Das Rad steht bei mir in einem Fahrradaufenthaltsraum, der halt nicht geheizt ist. Und im Winter sollte der Akku ja nicht zu kalt werden. Das ist nicht gut, denn das verkürzt die Lebensdauer. Dann ist ja halt nicht mehr so leistungsfähig. Also kommt der mit ins Warme. Und wenn ich ihn wieder einlegen möchte, so weit so gut, drehe ich hier an der Entriegelung, drücke ihn ein und kriege dann meinen Schlüssel nicht mehr raus. Das ist regelmäßig so. Das ist jetzt nicht nur jetzt so. Und ähm, da muss man immer wieder drücken, nochmal drücken, nochmal ein bisschen warten, jetzt geht's. Da habe ich schon mit, mit Öl und sonst was da rumhantiert, hantiert, ähm, um das ein bisschen, äh, die Mechanik da ein bisschen gefügiger zu machen. Das funktioniert nicht. Das bleibt so das Problem. Das ist definitiv mechanisch nicht gut verarbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Probleme habt, wenn ihr diesen Akkutyp habt hier. Dann schreibt mir es ruhig in die Kommentare. Das ist aber auch schon, wie ich finde, aus meiner Sicht an diesem Rad der größte Nachteil. Dass man hier in die Hocke runter muss, hier rumfruckeln muss und dann länger hier sitzen darf manchmal, um das Ding da reinzufruckeln. Eines der interessantesten Dinge an so einem E-Bike ist natürlich der Motor. Und hier beim Centurio Plus ist es der Bosch Performance Line CX Generation 4 Motor. Mit dem bin ich im Prinzip sehr gut zufrieden vom Antriebsverhalten her. Er bringt mich, wenn es mal steiler wird, hier in dann gibt es ja nicht so richtige Berge, aber so ein paar Rampen gibt es schon, bringt mich dann gut und gleichmäßig nach oben. Ähm, großer Vorteil ist ja auch hier, dass der Motor, wenn man, den, wenn, wenn man den ausgeschaltet hat, wenn man die elektrische Unterstützung komplett wegnimmt, dass man dann frei fahren kann. Dass man also keine Behinderung durch den Motor hat, man muss da keine Kräfte überwinden, der ist praktisch nicht existent. Nur das Gewicht vom Fahrrad muss man dann treten. Was ein Nachteil ist, ist definitiv die Geräuschentwicklung. Ich zeige euch mal eben zwei Fahrzehen. Einmal zuerst mit ausgeschaltetem Motor und danach dann gleich einmal mit eingeschaltetem Motor. Dann wisst ihr, was ich meine, denn ähm, den hört man schon vom Weiten. bevor ich mir das e eBay gekauft habe, habe ich euch ja um Rat gefragt, was für ein Rad ich mir kaufen soll, was ihr mir berichten könnt, welche Erfahrungen ihr habt, was ihr mir empfehlen möchtet. Und die meisten haben mir dann doch eine Nabenschaltung mit Riemenantrieb empfohlen oder ist mir halt sehr oft empfohlen worden. Was ihr jetzt hier seht, ist eine Kettenschaltung und äh, das ist ja ganz weit weg von der Nabenschaltung mit Riemenantrieb. Warum habe ich mich für die Kettenschaltung entschieden? Das ist natürlich zum einen eine Preisfrage. Wenn ich ein hochwertiges Nabengetriebe nehme von von Rohloff, äh, das kostet natürlich. Riemen auch. Ist natürlich super wartungsarm. Von daher war das auch so meine erste Idee. Problem bei Riemenantrieben und auch bei Namenschaltung ist, das habe ich mir vorher auch noch nie so Gedanken drüber gemacht, ist aber definitiv so der Wirkungsgrad. Das heißt, eine Kette, wenn ich jetzt den Motor aus habe und egal welchen Gang ich hier habe, die Kette überträgt die Kraft, die ich hier vorne auf die Pedale bringe, über die Kette direkt hier hinten aufs Hinterrad. Das ist beim Riemen nicht so. Der Riemen bremst zu einem gewissen Teil, definitiv. Und äh, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, das ist so. Und für die, diejenigen, die jetzt schon schreien, im öh", äh, Riemen ist super. Nein, ist auch super, aber muss mal gucken, was für Strecken ich damit auch fahre und fahren möchte oder in der Zukunft auch noch fahren werde. Und also Tages, Tagesstrecken, Und wenn ich den Motor oft auch aushabe, dann muss ich diese ganze ähm, mechanische Widerstände überwinden. Und beim Namengetriebe ist das auch so. Also das heißt Namengetriebe, Namenschaltung. Ich habe ja bei meinem normalen Tourenrad die Shimano Alfine Schaltung. Das ist auch so zum Beispiel. Der fünfte Gang ist der Neutralgang bei meiner Elfgang Alfine. Da fährt man praktisch 1 zu 1 mit der Kraftübertragung. Alles andere geht Energie über das Getriebe verloren. Das ist so. Kettenschaltung ist natürlich ein bisschen wartungsintensiver. Ich habe die jetzt einmal komplett ausgebaut gehabt, gereinigt. Wie ihr seht, die sieht nach gut 2000 Kilometern immer noch tipi-topi aus. Kette, ich habe hier eine Kettenlehre in der Hand. Schauen wir einmal, ob die sich gelenkt hat. Man sagt ja eigentlich bei E-Bikes, 1000, 1500 Kilometer muss man eine neue Kette drauf machen. Und wenn ihr guckt, bei mir hat sich hier gar nichts gelenkt. Das wäre die Einer. Markierung, die schon gar nicht und die 075er fällt auch nicht rein. Bei der Kettenlehre ist das so, wenn die, wenn die hier reinfällt, ist die Kette halt so gelenkt, äh, länger geworden halt durch die mechanische Belastung, dass man die erneuern sollte. Ist in diesem Fall nicht so. Warum ist das wahrscheinlich nicht so? Zum einen fahre ich nicht mit so viel Unterstützung und ich fahre mit einer relativ hohen Trittfrequenz. Kommt davon, dass ich früher vor einigen Jahren noch ein bisschen Radsport als, als Hobby betrieben habe und da lernt man als allererstes so ziemlich mit praktisch immer die gleiche Trittfrequenz zu behalten und nur zu schalten, dass man also nicht langsam tritt und schnell tritt, sondern immer gleichmäßig schnell tritt und das ist für die Mechanik, glaube ich, auch ganz gut. Für die Kraftübertragung, dass man halt nicht langsam tritt und viel Kraft auf die Kette bringt, sondern mit einer hohen Trittfrequenz dann ähm, die mechanischen Sachen da ein bisschen schont. In diesem Fall 2150 Kilometer und die Kette ist noch tipi Toppi als ich mir das Rad vor einem Jahr gekauft habe, habe ich ja direkt vor der ersten Tour sozusagen schon Sachen verändert. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Zum einen, der Sattel ist nicht original. Das ist jetzt der Brooks B17. Den fahre ich jetzt seit zwei Wochen. Davor hatte ich mir den Brooks Flyer, Flyer Edge drauf. Gebaut. Der Unterschied zum B17 ist, dass der Flyer Edge hier noch äh, Federn hat. Und hier habe ich eine gefederte und Ich habe es auf die Dauer festgestellt, das ist mir einfach zu weich zum Fahren, weil ich jetzt mittlerweile auch immer mehr ohne Unterstützung fahre. Am Anfang ist das alles neu, da freut man sich immer Motor an und gibt ihm. Und mittlerweile fahre ich auch äh, ganz gerne mal ohne Unterstützung. Das ist gerade auch heute Morgen hier es ist herrlich, in der Natur unterwegs gewesen zu sein und dann Motor aus und einfach nur die Vögel zwitschern hören. Den Motor hört man definitiv, das ist so und jedenfalls ist das so nicht mehr so weich und ich, ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen in Anführungsstrichen sportlicher fahren kann, dass nicht die ganze ähm, Energie da da weggewackelt, weggefedert wird sozusagen. Was habe ich noch geändert? Die Griffe sind die Ergon GP5, habe ich mir montiert. Original waren das die Aircom, Ergon GP3. Die sind ja auch schon gut, aber hier habe ich halt noch mehr Griffpositionen. Die GP3 haben mir so einen kleinen Griff noch dran und bei den GP5 habe ich halt mehrere Griffpositionen. Und gerade bei längeren Touren ist es für mich angenehmer, dass ich nicht immer die gleiche Sitzposition haben muss, dass ich mich ein bisschen bewegen kann und auch anders greifen kann. Gerade wenn ich Berg auffahre, dass man ein bisschen auch nach oben packen kann und nicht nur alles mit dem Motor macht. Was habe ich noch gemacht? Den Spiegel habe ich direkt montiert. Der Spiegel ist von der Firma VED. Hier aus dem Münsterland auch, aus Ascheberg kommt die Firma. Super Sache, den kann man hier so wegklappen. Und ähm, dadurch ist aber beim Transport halt nicht im Weg. Eckt nirgendwo an, wenn man das Fahrrad unterstellt oder einer vorbeiläuft, wenn Fahrräder enger zusammenstehen. Und wenn man ihn zurückschwenkt, arretiert er halt direkt. Und das finde ich auch von der Größe her. Recht schöner Spiegel. Und ja, bin ich gut mit zufrieden. Trinkflaschenhalter habe ich mir montiert. Die beiden hier. Relativ kostengünstige. Ich glaube, das kosten die 4-5 Euro. Allerdings sind die aus Metall. Da wollte ich mir noch welche aus Kunststoff montieren. Und dann habe ich die hier auch getaped, wie man sieht. Ist auch gar nicht mehr so hübsch, das ist gar nicht so wetterstabil. Weil ich eine Trinkflasche aus Edelstahl habe und die wird sonst hier zerkratzen halt. Und darum habe ich das ein bisschen getaped. Genauso mit meiner, meiner Teekanne, die ich mal dabei habe. Mein Teetrinkbecher. Ja, dann schaue ich mal auf meinen Zettel, was ich noch geändert habe. Ich habe eine neue Klingel, genau. Die hatte ich ja schon im letzten Video einmal vorgestellt. Die alte hatte schon nach einem Jahr Altersschwäche. Das ist ja so ganz kostengünstig, mit so einem Kunststoffdrücker hier. Und bei den Touren im Winter, ja, als es kalt war, dann hat die nur noch Pong gemacht, aber nicht mehr Ping. Das hört dann ja keiner. Man musste sich immer rufen. Und was ich noch verändert habe, ist, dass ich ähm, hier jetzt eine andere Steckachse drin habe. Das ist meine Kupplung für meinen Fahrradanhänger. Und darum guckt der, der Pin raus. Direkt vor einem Jahr montiert habe ich mir ja auch hier diesen Adapter für ähm, Clickfix-Systeme, für meine Orlid-Fahrradtasche. -E da musste ja ein spezieller E-Bike-Adapter hier sein beziehungsweise E-Bike Halterung, damit das hier passt. Das Intuvia hat eine gewisse Breite hier auf dem Lenker, das musste hier drum passen. Und der normale Halter wäre hier angekommen und den musste man schon ziemlich auseinanderbiegen. Und das sah abenteuerlich aus, wenn man mit den Originalen für E-Bikes hier besorgt. Und hier nochmal ein neues Rücklicht mit integriertem Bremslicht. Funktioniert auch einwandfrei jetzt schon seit einigen Wochen. Zum Bosch Antrieb gehört natürlich auch ein Display, bei diesem Rad hier original das Bosch Nyon, das sozusagen ganz einfache System, da gibt es ja mittlerweile auch welche in Farbe, Klein, ähm modern. Und was ich eigentlich haben wollte, war ja damals das Bosch Nyon, hatte ich ja auch erzählt in dem Video, als ich das Rad vor einem Jahr vorgestellt habe. Das war damals nicht lieferbar und da bin ich mir aber auch gar nicht mehr so traurig. Ich bin damit eigentlich ganz gut zufrieden. Das macht, was es soll. Zeigt mir an, wie viel Restreichweite ich noch ungefähr habe, wenn ich so weiter fahre. Zeigt mir halt an, die Akkukapazität mit so fünf, fünf Balken sind ja da oben, die ja nach und nach verschwinden, dass ich weiß, okay, muss mal wieder nachladen oder langsam mal zu Hause ankommen oder, oder da, wo ich hin will und zeigt mir halt die Geschwindigkeit an, Durchschnittsgeschwindigkeit, wie lange ich gefahren bin. Solche Sachen, das reicht mir völlig aus. Das Bosch Nyon wollte ich ja damals haben, weil es ja ein integriertes Navigationssystem hat, dass ich äh, damit halt auch die Route, ich fahre gerne mit äh, geplanten Routen von Komoot, übertragen kann. Das ist auch alles keine Hexerei, wenn man Bosch Nyon hat. Problem ist aber wohl, habe ich gehört, ich kenne jetzt persönlich niemanden, der einen Bosch Nyon hat, ähm, dass das Verbindungsprobleme manchmal hat, dass man keinen Empfang hat und dem dann ist für ein Navigationssystem natürlich auch nicht so hübsch, wenn es keinen Empfang hat. Und die Bedienbarkeit, wenn es nass ist, das Display. Ich habe jetzt ein extra Fahrradnavi von Garmin, das hat das aber natürlich auch. Ein Touchscreen, wenn da Wasser drauf ist, ist manchmal schon so ein Problem. Das ist so ein Problem. Und ähm, natürlich, dass es dann an dieses Fahrrad gebunden ist, wenn ich ein navi für dieses Fahrrad habe und dann mit einem anderen Rad unterwegs bin, müsste ich dann wieder das Smartphone drauf machen oder äh, mir ein extra Navi besorgen, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe mir ein Navigationsgerät, das Garmin Edge 1030 gekauft und äh, das kann ich halt auf allen Rädern nutzen. Grund war damals, dass es andere nicht lieferbar war, aber jetzt bin ich gar nicht mal so böse damit und fahre weiter mit meinem ähm, Intuvia einen richtigen Verschleiß nach 2000 Kilometern. Jetzt hatte ich an den Bremsbelägen vorne, zeige ich euch mal eben, wie die jetzt aussahen nach 2000 Kilometern. Daneben einmal, wie neue Bremsbeläge aussehen. Und das ist ja relativ simpel. Hier ist die Shimano MT200. Kann man dem brems hier lösen, die die ähm, Bremsklötzchen, hätte ich fast gesagt, die Bremsbeläge eben wechseln und das Ganze dann wieder montieren. Das ist jetzt keine Hexerei gewesen. Kann man ganz gut selber machen. Kosten 10 Euro so Bremsbeläge. Man muss nur gucken, dass man sich die frühzeitig besorgt. Ich habe ich, einen guten Monat jetzt gewartet auf die Lieferung und direkt auch ein paar Pakete mehr bestellt. Ne? Weil die verbraucht man definitiv. Ne? Man hat dann doch schon ganz schön Schwung. Das Rad wiegt ja mit eingelegtem Akku 29 Kilo. Ich wiege ja auch noch ein bisschen was. Und das Ganze muss man ja auch irgendwie wegbremsen. Ne? Und die Vorderbremse hat da den meisten Verschleiß. Das war es jetzt schon mit meinem kleinen Erfahrungsbericht mit dem KTM Cento 11 Plus nach einem Jahr und jetzt gut 2000 Kilometern. Wie gesagt, ich würde mir das Rad auf jeden Fall wieder kaufen. Die Akkugeschichte kann sein, dass nur mein Rad das hat. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Habt ihr noch Tipps, wie ich dieses, diese klemmende Verriegelung da ein bisschen fluffiger kriege? Und sonst bin ich, wie gesagt, super zufrieden mit dem Rad. Da habe ich eigentlich jetzt nichts dran auszusetzen, kann ich so weiterempfehlen. Ich bereue auch nicht die Entscheidung mit der Kettenschaltung, auch wenn ich die Kette, wenn es geregnet hat, einmal mit, mit dem Lappen sauber machen muss. Aber ähm, ich bin bereit, da so ein bisschen zu investieren in mein Hobby, also auch ein bisschen Mühe zu investieren. Wer nur sein Rad fahren möchte und einfach wieder wegstellen möchte, der ist wahrscheinlich da besser mit einer Nabenschaltung bedient. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn noch nicht hat, darf meinen Kanal auch gerne abonnieren. Auch meinen Live-Kanal, auf dem treffen wir uns ja sozusagen einmal wöchentlich und tauschen uns dann aus äh, über Themen rund ums Radfahren, Radreisen und äh, Möglichkeiten, Räder transportieren und so weiter. Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Swobo. Tschüss.